Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir Major Bob besiegt hier im Kanto. Und nun gehen wir nach oben weiter. Denn nach rechts können wir nicht, da steht nämlich ein Relaxer im Weg. Und wir können das natürlich nicht wecken. So, und diesem Route scheint anscheinend. scheint anscheinend, okay Mike. sehr leer zu sein. Ähm, warum? Was ist denn hier? Tunnelfahrt. Azuria City, Orania City. Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Alright. Dann gehen wir halt hier durch. Hier kommen wir nämlich nach Safronia City. Und können direkt den nächsten Orden kriegen. Und ich kann euch sagen, wenn wir uns gut anstellen, kriegen wir sogar diese Folge 2 Orden, ja. Guten Tag. Wir kamen in Safronia City, der Heimat des Magnetzugs. Das sage ich sonst immer. Und der zum fährt momentan nicht. Die Stromzufuhr ist unterbrochen, weil es im Kraftwerk ein Problem gibt. Im Kraftwerk. Okay, da müssen wir immer mal anhalten und nachschauen. Aber erstmal genießen wir diese Musik. Du bist von Kyoto gekommen. Wenn der Magnetzug läuft, bist du ganz schnell wieder zu Hause. Yay, yay, yay, yay. Oh, ich will nicht ins Pubertät aber komm. Wir müssen mit den Leuten reden. Die Zentrale von Silvco und der Magnetzugbahnhof sind sehenswürdige Orte in Safrodia City. Ja, der Magnetzug gibt es erst seit Gen 2. Der ist neu. Hey, ah, hallo. Im Norden von der Bandia City ist ein großes Kraftwerk. Ja, da müssen wir dahin. Das ist, äh, da geht's mit der Story weiter. Mit der Afterstory so gesehen. Ich bin gerade durch den fels gekommen. Da war irgendwas im Gange beim Kraftwerk. Hm, okay. Bab da, da, Ist hier vielleicht ein Item? Nein, leider nicht. Ich habe keine Ahnung, irgendwie in diesem Spiel krieg ich finde ich gar keine Items. Da habe ich wohl Pech gehabt. Silfcore Bürogebäude. Äh, und warum kam ich nicht zu Silfcore? Das ist die Silfcore, berühmt für ihre Pokémon-Artikel. Team Rocket wollte sie wegen dieser Waren für sich nutzen. Das ist aber schon drei Jahre her. Du, du, du. Willkommen, das ist das Bürogebäude der Silfko. Und Moment, ich bin schon drin? Das. Oh, warte, was? Nur das Personal hat Zutritt zu den oberen geschossen. Aber da du nun schon mal da bist, gebe ich dir diese hübsche so dieses hübsche Souvenir. Uh, Upgrade. Damit kann man Porygon entwickeln. Das ist das neueste Produkt der Silco. Das gibt es noch nirgends zu kaufen. Und das sind sehr freshes Sofa. Also die sind schon. Die sehen so ballonhaft aus. Keine Ahnung. Oh Mann. Ach, das ist die Silfcoin. Sieht genauso aus wie jedes andere Gebäude. Okay, da bin ich aber echt enttäuscht vom Spriting. Da bin ich sehr enttäuscht, yeah. Haus von Mr. Psycho. Oh Mr. Psycho. Da müssen wir vorbeischauen. Der Typ ist eine Legende. In der Tanner City gibt es ein Haus für Trainer. Dort treffen sich Trainer der ganzen Welt. Ja, da kommen wir auch gleich zu. Uh, uh, uh, uh, uh. Du wolltest es so. Das ist Psychokinese. Sie kann die Spezialwerte des Gegners denken. Was ein Typ. Aber ja, wir haben jetzt die TM Psychokinese bekommen. Senkt eventuell Spezialwert des Gegners. Und wir haben ein Pokémon. Wir haben zwei Psych-Pokémon. aber das eine, was ich gerade gedacht habe, wäre halt Owood gewesen. Wir könnten Owood diese Attacke beibringen und dafür halt Psychstrahl wegtun. Und wisst ihr was, das mache ich doch. Badabadam. So, normalerweise habt ihr schon gemerkt, ich benutze gar keine TMS in diesem Let's Play, aber das? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Und ihr habt es schon gesehen? Lugia ist wieder im Team, ich habe es eben auf Screen reingetan. Äh, ich wollte kurz die Attacken schauen. Hat Leider keine Psycho-Attacke, also das hätte... Oh, das wäre sinnvoll gewesen, ne? Oh, daran habe ich nicht gedacht wäre natürlich sinnvoll gewesen. Aber ich glaube, es ist auch nicht so schlimm. Hat er ja keine psychoattacke aber. Die Attacken, die es gerade hat, die möchte ich auch eigentlich behalten. Ich werde sowieso Lugia nicht als psycho benutzen, aber habe ich obot Ja, war jetzt vielleicht das Klugste. Habe ich auch nur spontan entschieden, aber. müssen es positiv sehen. Oboot ist nun etwas stärker, ja. Yeah. Ich höre, im Kraftwerk zusammen. Okay, lass dir schmecken, mein Freund. Stimmt, im Markt haben wir nie vorbeigeschaut mit Leuten geredet. Sorry dafür. Ich möchte noch stärker werden, aber das bin ich noch nicht. Kannst du mir zeigen, wie man stärker wird? Oh, ich kenne ja was anderes. Ähm, lass was. In der Wand der City ist ein großer Radioturm. You don't say? Okay. Kaufen wir ein paar Hypertranks, yeah. Von den brauchen wir einige. Wow, oh yeah. wow. Blumenbrief. Stimmt, aber es ja noch Briefe, die konnte man Pokémon zum Tragen geben. Und dann kannst du die tauschen und dann. der, der, der Kumpel, den du das getauscht hast, kannst du so einen Brief und dann kannst du das lesen, wo dann drei Wörter oder so stehen. Geil, oder? Ich ging zur Pokémon Arena, weil ich unbedingt kämpfen wollte. Wie ich herausstellte, bin ich ausg ausgerechnet in der verlassenen Pokémon Arena gelandet. War mir das peinlich. Pokémon Arena von Safonia sieht die Leitung Sabrina. Die Meisterin der Psycho-Pokémon. Ja, hier ist die Arena, die ist ziemlich groß, wie ihr sehen könnt. Und... Mike, howdy, ich bin's, Tom. Es ist halt nicht schön, Willst zu kämpfen. Es würde mir sehr viel Spaß machen Okay, also hier ist ein zweite Arena, das hier ist, Willkommen, Karate-Dojo, ja, und was das hier ist? Safrona City, golden schimmernde Stadt des Handels, hier kann man rein und dann jetzt nach oben weiter, denke ich gerade, ja, ja, okay, dann müssen wir später hin, Safrona City, Magnetsu-Bahnhof. der aber noch nicht funktioniert, deshalb ist der egal, hier lebt ein kleines Mädchen, das hervorragend Menschen nachahmt. Sie imitiert sogar Menschen, mit denen sie sich gerade unterhält. Das ist sehr verwirrend. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es unheimlich, wenn ich zum ersten Mal einen engen Gang betrete. Okay. Meine Tochter macht gerne Menschen nach. Dieses Hobby hat ihr den Spitznamen Nachahmerin eingebracht. Meine Tochter ist sehr bezogen. Ich hab's nicht gelesen. Sie hat nur wenige Freunde. Ist ja ich bezogen. Ah. Ja, gut, so, so ein Mädchen kann mir gut vorstellen, dass sie so viele Freunde hat, aber. Das ist ein Sel äh, seltenes Pokémon. Was? Ist das nur eine Pumpe. Äh, okay. Das ist ein seltenes Pokémon. Was? Ist das nur eine Puppe? <lacht> Dodri! Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Okay. Wo Hi! Magst du Pokémon? Äh, nein, ich frage dich. Was? Du bist komisch. Hm? Das Nachahmen aufgeben? Aber das ist meine liebste Beschäftigung. Ich weiß noch, in, ähm... In, in Rot-Blau gibt es hier eine Quest, die man machen kann. Ich glaube, hier ist es einfach nur zum. Ja. Einfach nur so da. Und um damit es da ist. Okay. Wie auch immer. Jetzt ist die Folge schon ein bisschen lang geschickt worden. Egal, wir machen jetzt die Arena. Let's go. Hey, Champion Spee! Ein Trainer deines Liebers braucht sicher keine Anweisung, wie mit psycho mal umzugehen ist, nicht wahr? Ich erwarte Großes von dir. Viel Glück. Dankeschön. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich werde Melli benutzen. Für die sehr effektiven Attacken und fürs Einstecken werde ich Lugia benutzen. Deshalb kommt Melli erstmal nach vorne. Und hoffentlich passt das so schon. So, diese Arena ist halt. die und her. Und wir kämpfen wir gegen die Trainer. Die Kraft, Alter, die du besiegt hast, sich mir. Oh, oh, shit. Yeah. Die wilde Musik haben wir noch gar nicht gehört. Können wir auch noch mal. Man sieht zwar hier Level 35, aber ich weiß noch, dass ich immer Probleme hatte mit Sabrina. Wegen ihrem Level. Also, ich glaube, nur die Trainer hier, die normalen Trainer, oh, sind uh, underleveled. Ich glaube, Sabrina selbst ist hochgelevelt. Das ist nicht gut. That's no good. Nein. Nein, aber da kommen wir noch zu. Vielleicht, äh, vielleicht irre ich mich auch, aber sobald ich weiß, hat Sabrina ein höheres Level als die anderen hier. So, Hypno ist ein ein guter Gegner. Ich mein, guckt ihn euch an. Ja, ist halt Hypno. Ist mal ein bisschen fort. Ausgewichen, das ist schön. Was macht der Konvusion. Ja, mit seiner... Mit seiner kleinen Uhr da, Oder was so immer das ist, was er da immer... Hin und her schwingt. Dieses Jojo. -Jo, keine Ahnung. Macht der Konvusion, aber wir schlafen nicht ein. Wir werden nicht zu einer creepypasta. Stark. Viel zu stark. Woher kommt deine Kraft? Ja, weißt du doch oder nicht. Ich gehe einfach mal gerade los. Psychische Stärke ist die Kraft deiner Seele. Yeah. Äh. Ähm. Okay. Frederik. Kadabra mit dem Stern auf der Stirn. Du gehst jetzt stern auf. Nom nom nom. Ich kaue auf eins der schlausten Pokémon. Und er sieht mich. Oh oh, da müssen wir es jetzt schnell besiegen, sonst. Okay, gut. Ja, easy fight. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge noch die zweiten Arenaorden kriegen können, aber dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Deine Seele ist stärker als meine. Du hast auch deine Seele gestärkt, nicht nur deine Fähigkeiten. Das Karate Dojo nebenan war früher die Pokémon-Arena der Stadt. Äh, nein. Also in Rot-Blau war es das definitiv nicht Rainer. Rein hier. So, ich ruhe jetzt ein bisschen vor, weil das ist ein langweiliger Kampf. Oh wei. Ach wow, Owei. Oh, also ich bin vergiftet. Oh bla bla vergiftet mit diesem so kleinen Uwei. Oh oh, Sterbe. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ich oh oh oh oh Karate oh oh oh oh ist oh so Guten Tag hey, hey, hey. Ich habe es deutlich vor mir Ich kann in deine Seele blicken. Okay, Obi Wie viel Angst möchtest du mir noch machen? Du Creep Daphne Daphne, keine Ahnung Wasser Pokémon und Psycho Ich nom, -nom wir jetzt Dau. Oh, ich bin noch vergiftet, stimmt, das habe ich vergessen. Ich dachte mir schon, irgendwas habe ich doch vergessen beim Heilen. Es war die Vergiftung. Oh, Aussetzer. Denkst du, der Aussetzer wird mich interessieren? Nein, wird es nicht! Lamus! Lamus? Was will denn ein Lamus? Why, Bro. Spooker, maybe? Ja, macht Damage. Aber wird, aber wird, Ko nicht Kopflust, sondern wird bis den finalen Schlag ausrichten können? Nein. Dafür muss ich nochmal vorschwimmen. Warte, <lacht> ich muss wieder heilen. Obwohl ich nicht lesen kann, habe ich verloren. Mist, ich habe vergessen, dass ich meine Niederlage gegen mich voraussah. Äh, okay. Das ist halt echt so die, die die trainer die alles voraussehen können die müssten ja wohl alle anscheinend vergessen dass sie verlieren oder nicht so weird Na egal äh, okay okay Zappieren manchmal einfach die trainer wenn man die schon besiegt hat ich glaube schon nö Bitte? doch ich hier? War ich hier schon? Ja. Hier war ich gerade. Hier unten war ich schon nicht. Oh, okay. nams Cool. Ich wusste, dass du kommen würdest. Vor drei Jahren sah ich dich in einer Vision. Du willst meinen Orden haben. Ich habe keine Freude am Kämpfen, aber als Leiterin ist es meine Pflicht, denen einen Orden zu geben, die sich als würdig erwiesen haben. Da du es wünschst, werde ich dir meine psychischen Kräfte zeigen. Ich persönlich so nicht schmerksam, Sie ist ein starker Gegner. Und seht ihr das Level? Der Unterschied ist sehr groß, ja. Yeah, das ist nicht sehr schön, das gefällt. Absolut nicht. Rein gar nicht. psycho genieße. Das überlebe ich dich ja nicht. Doch, lebe ich. Oh mein Gott, okay. Und deshalb dachte ich Lugia fürs Tanken. Denn der ist ein paar Level höher und ist Typ Psycho. Yeah. Bum, bum, bum, bum. Leider habe ich halt nichts, was sehr effektiv ist. Oh, oh, no, no, no. Was setzt sich da dann ein? Ein Fliege... nein, Kaskade kann auch egal ich setze irgendwas ein. Oh, Sandwirbel. Okay, nee, in dieser Folge kriegen wir noch nur Sabrina. Aber in der nächsten Folge kriegen wir nochmal einen Arena-Leiter. Fast jede Folge könnte man sagen, kriegen wir Arena Leiter. Vielleicht sogar wirklich jede Folge, das weiß ich noch nicht. Aber in dieser Folge kriegen wir auf jeden Fall Sabrina down. Das lebt immer noch! Aua. Nein, das geht daneben! Mann! Okay, wisst ihr was, ich switch kurz raus. Ja, greift mich halt ein, und dann switch ich wieder rein. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube dadurch ist es resettet worden. Sieht so aus. Vom Sandwirbel. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh! Cool! Das war nicht mal meine Intention. Cool. Ba, ba, ba, da, ba. Ba, ba, ba, ba. Ja komm, lassen wir, lassen wir Ludia einfach drin die ganze Zeit. Der macht das schon, ne Luftstoß. Und war on hits. Volltreffer, Okay, letztes Pokémon. Was könnte es nur sein? Natürlich ist es ihr Signature Pokémon, simsala die weiterentwicklung von Kadabra und von dem ding hatte ich immer schiss also gegen sie nicht das nicht simsola selbst nur ihr simsola denn das ding ist sehr stark auf schoß kein gidama. ja okay vielleicht nicht kein gidama aber es reicht auf jeden fall um es zu schwächen aber sie wird sich glaube ich heilen oder ja, ja, na klar, na so klar, dass sie sich jetzt halt. Gut, dann nochmal von vorne. Ist äh, angegriffen, Mats. Ja, schau wir vor. Wir haben sowieso schon gewonnen. Du hast keine Chance. Bist zwar vielleicht Overlevel als m 48? Aber ich habe Luger im Team. Und Dagegen kannst du nichts ausrichten. Bye, bye. Damit gewinnen wir gegen Sabrina. Ganz einfach, ganz gechillt, ganz easy, locker, flockig. Wir können noch leveln, aber darauf habe ich etwa gar keinen Bock. Nein, nein, nein. Deine Stärke übertrifft meine Vorahnungen. Vorahnungen bei Weitem. Vielleicht ist es nicht möglich, alles vorherzusagen, was die Zukunft bringt. Gut, du hast dir den Sumpforden verdient. Bau bau, ba, ba, ba. deine unterbewussten Kräfte. Obwohl ich nicht in der Lage war, deine Stärke vorauszusehen, weiß ich das ganz sicher. Du was ein gefeierter, und beliebter Champ werden. Ich bin schon Champ! Aber okay. Oh hat man noch nicht äh, den Ausgang wegbekommen. Jetzt muss ich irgendwie zurückfinden. Oh nein. Ich bin zurück! Seht ihr? Da bei Sabrina gab es keinen Ausgang. Das haben die anscheinend vergessen. Warum auch immer. Wo war denn jetzt der Scheiß-Ausgang? Meine Güte! Boah. Äh, zack ja okay so und ich würde sagen wir schneiden noch mal ganz kurz im Dojo vorbei oder nicht hallo der Karate Meister der Leiter des Karate Dojo übt in einer Höhle in Kyoto okay danke fürs Fokusband. so nehme ich an es geschieht, was geschehen muss. Feinde, wo man hinsieht. Okay. Ja, normalerweise kann man hier noch andere Leute treffen. Ähm, aber das sage ich noch nichts. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Ich merke gerade, ich wollte eigentlich auch was zeigen. Ähm, ich hätte nichts zu erzählen. Äh, deshalb ist es ein bisschen awkward. Silence hier. Was ist schon in der Ja, dort steht ein höher, hoher Radioturm. So, wir können nämlich nicht nach rechts. Also, könnten wir schon, aber nicht wirklich. Hier geht's nämlich nicht weiter. Scheiße, und das wollte ich nicht. Wir repräsentieren die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Hier kommst du unter die Räder. Ich wollte hier nicht durch. Ich wollte euch das so zeigen. Ah! Ja, jetzt wird die Folge... NEIN, ich Okay, das gehörte nicht zur Folge. Ähm, Bonus-Content, sag ich mal. Komm, jetzt muss ich hier noch schön kompensieren, weil das wollte ich eigentlich noch nicht machen. Vor allem, die sind doch an deinem Level, wow. Warum sind die so an deinem Level? Und Level Up, cool. Ähm, ja, cool. Ihr könnt schon abschalten, wenn ihr wollt, das ist nicht so schlimm. Ähm, Entschuldigung. Die der pokémon trainer aus Kanto wird immer existieren. Ja, gegen die werden wir auf jeden Fall kämpfen. Aber ich wollte euch nur zeigen, Folge Ende, dass es hier nicht weitergeht. Ich hoffe, ich kann das zeigen. Äh. Äh. Ja. Awkward.